Schwarzlicht. Der hat einen tollen Stromgenerator hier drin. Die, die beißen auch nicht. Du kannst du auch reinfassen. Aha. Lässt du die ab und zu mal hier durch die Wohnung rennen? Ja, durch Sport dürfen sie ab und zu mal. Aha. Die Ja, bleibt erstmal auf deiner Hand. Seit zehn Stück. Vermehren die sich immer weiter oder Ne, das alles, alles Männel. Ah, ach du meine, eine ganze Armee. Armee alles alles drin, Jungs. Sozusagen. Krass. Die hat man aber schon selber gezogen. Also wir hatten früher mal noch ein Bibel drin, das haben wir zurückgegeben dann. Unten ist ein Einzelner. Ja, die können eigentlich, die sind mit Röhren verbunden. Ach so, die können hier also das ist eigentlich alles, volle keine durch ist ja geil. Das ist alles ein Gehege. <lacht> Krass. Da drüben haben sie Sandboute, Lanis und, und ah. können halt durch die, durch die Röhren überall durch. Ist ja haberhart. Haha, das schätzt. Schade, gerade nicht mit drauf gehabt. Kommt noch einer? Nee, ne? Ja, doch, die gehen. Guck, doch jetzt, jetzt kommt noch einer. Guck mal, ob er hier rauskommt. Ja. Jawohl. <lacht> da können die Dinge überall ran, dann sind alle miteinander verbunden. Ey, da brauchst du echt keinen Fernseher mehr, oder? Nee, da kannst du gut, gut mit zuschauen. <lacht> okay, jetzt Gleichrichterbrücke und Schwarzlicht. Das, das mal ein bisschen drum gemacht ist. Das wir mal gucken. Das hier, ob die jetzt richtig rum angeschlossen ist. Plus und Minus darf man natürlich bei einer Diode nicht vertauschen. Ne? Ja, das funktioniert selten. Sonst klappt es nicht. Die ist aber ordentlich hell. Ja, das ist das, das, ist das Interessante. Ja, du, du musst ja hier gar keine Erde anfassen, ne? Ja, wenn ich, wenn ich jetzt äh, anfasst, wird trotzdem viel. Ja, das ist, halt, das ist halt aufgefallen, dass das das Schwarzlicht ist. Die, die, das scheint anscheinend hier, also das ist eine stinknormale, kann man mal zeigen. schwarzlicht lassen wir, genau. Einfach nur Gleichrichterbrücke. Brücke. Ja. Einfach Und dann ohne dass man das Minus oder irgendwie eine Erde angeschlossen mal, hat, Leute, wenn, wir die, wenn wir die Erde jetzt noch anschließen, ja, dann ist die oder? noch viel, viel heller, ne? dann ist die. Ich tue sie mal kurz abstecken hier. Mhm. Natürlich ein interessantes Detail, ne? der einfach am anderen Ende dann Ferritkern mit dran gewickelt. Einfach bloß, der ist da, also einfach bloß, der hängt einfach bloß daran. Also, das ist, das ist eigentlich nichts. Also ein bisschen was bringt. Es ja, würde auch ohne ein bisschen gehen, aber. Ja, ja das würde gut. auch ohne dem gehen musst du das, das, das dann noch an der, an der Erde ran Mhm. Oh ja. Yeah. Mal schauen. Ja, eine ordentliche Erde. Guck, da drüben haben wir eine von der Schlepplöse, ja. die können wir nicht mehr... Oh yeah. ja. Und jetzt kommt was ganz interessantes dazu, wenn man es lang greifen, wird sie leicht, also ich weiß nicht ob man es erkennt, dann wird die leicht dunkler sogar. Ja, wenn man die berührt, dann wird die die Flacke dann, also sie also wird mehr dunkler als, als heller. Was ja, wenn man jetzt die Erde nicht dran hat und man greift dann, dann wird sie, wird sie eindeutig heller. Mhm. Und wie gesagt, es funktioniert also auch oben mit der, mit der anderen Lampe. Da oben, die hatten wir ja damals auch dran. Mit der hier? Mit der, also wenn ich, wenn ich das jetzt daran anschließen würde, können wir auch mal probieren. Was Die ist, ist da unten drunter eine jetzt? Energiesparlampe. Energiesparlampe. Ja gut, jetzt halt schade, dass man das so schlecht sieht dann, ne? Aber sie leuchtet auf jeden Fall auch. Ja. Ist so, normal, ja so eine normale wie, Energiesparlampe. Wie so ja, wie so eine Röhre oder was da drin ist. Ah. Das sind hier so eine, ah, zwei halb mhm. ja. Okay. Geht ja. aber eigentlich Es ah, geht mit so vielen, ich habe das hier schon überall mal probiert. Ja. Zum Beispiel, de, de, de, was ganz seltsam ist, dass es hier teilweise auch geht. Einfach bloß an den an dem Metall vom, vom Während das eingeschalten ist dann. Nee, wer es aus war, ist. Aha. Ja, ne Mal. Mal schauen. Eine Seite Erde. Und du das sozusagen. Was macht das nicht. Doch ein bisschen hier. Jawohl. Also da ist, da ist kein Saft, gar nichts drauf. Tschüss. Aber es funktioniert. Auch ja. wenn ich hier die Lampe wieder ausschalte. Das steckt schon. Ja, immer noch. Tatsache. <lacht> ja, also, also, ich habe bis jetzt keine Ahnung, wo die, wo die Energie dafür herkommt, weil im Endeffekt ist es ja eigentlich eine... Und die ist ja auch nicht angeschaltet. Also jetzt, wenn ja. ich es anschalten würde, ja. aber... Ja, normalerweise trotzdem leuchtet es an der Stelle. Müsste ja die Erde mit der mit, der, mit der der hier verbunden, verbunden sein, sein ne? normalerweise. Ja, aber, ja. Ja. aber weiß. <lacht> ich hat, hat noch andere Sachen. Ich jetzt hier noch... Dafür muss es aber an sein, glaube ich, bei dem hier. Muss es an sein. Das ist mit LED unten dran. Aha. Wenn ich das jetzt unten dran einfach bloß dann halt, also ich das hier ran. Das ist, das ist nur LED, das sind ja nicht mal irgendwelche. nee das sind nur LEDs drin. <lacht> hier ist was los. Ja, schon seltsam, ne? Aha. <lacht> aber halt, wie gesagt, die schwarzen Schlampen, die funktionieren am besten. Also mit denen kann man wirklich... Ja, da war es wirklich extrem hell gewesen. Ja, ja, da ja da noch also mehr. was man aber sagen muss, wenn ich jetzt den einen Draht bloß hier ran würde, also bloß so hier ran, da funktioniert es nicht. Mhm. Also es geht wirklich bloß, ich habe hier auch wirklich bloß in, in den Kupferlack draht drum gewickelt, der mit nirgends verbunden ist hier. Ich kann das einmal mhm. mit hoch und da ist halt der kleine Ferritkern dran. Mhm. Ne? Und davon habe ich nur einfach ein Ende genommen, habe das ein bisschen abgebrannt, damit es halt... Kontakt hat, ne? Kontakt hat, genau. Ah, ja, das hat schon, ist schon wieder geleuchtet. Ist der ne? Kontakt hier irgendwo zusammen. Ja. ja. <lacht> <lacht> so, und also, wie gesagt, hier, ja, da ist eigentlich noch gar nichts weiter dran. Das leuchtet schon sehr gut, wenn man es bei der Hand angreift, dann, dann wird es auch leicht heller. Mhm. Mhm. Ja, du bloß im Endeffekt hier Ja, aber das ist auch ohne Hand überhaupt schon leuchtet. Das, ja. das habe ich ja noch nie gehabt, selbst mit einer ja, roten. Ja. Und das ist eine blaue LED hier. Die ja, braucht ja dann noch viel mehr als so eine rote LED. ja eine blaue Und, und wie gesagt, mit einer Erdung ist das Ding halt unschlagbar hier. Da kriegst du ja schon ordentlich... <lacht> ja. Und sobald man halt die Schwarzlichtlampe ausschaltet, geht auch das aus. Ja. also hat definitiv was mit, mit der Strahlung hier, um die Lampe zu tun. Ja, also irgendwie tut, tut die... Diese Wicklung, aber ich habe es auch schon mal probiert, noch mehr Wicklungen aufzumachen. Das klingt dann jetzt ja viel mehr. Gar nichts, nee. Im Gegenteil, ich habe dann auch probiert, welche parallel zu schalten. Mhm. Einfach bloß noch mal eine separate Wicklung drum. Mhm. Da ist die dann automatisch, langs äh, äh, äh, automatisch äh, schwächer geworden. Aha. Die teilen sich also irgendwie. Das ist teilt hier, sich dann auf. Du ist hier ein in, in Energiefeld, mhm. was im Endeffekt die, Gleichrichter, die Gleichrichterbrücke im Endeffekt dann aufnimmt. Mhm. Die Erde brauchst du ja. Damit im Endeffekt irgendwo noch ein Minus entstehen kann. Fluss ist, ja. Damit man am Endeffekt. Und aber das es selbst ohne Erde geht, ja, ist ja erstaunlich. Ja, dass ne? sich dann irgendwie ein Minus über die Luft holt oder sonst was. Ja, oder. Ha, ha. Das wird schon irgendwas Hochfrequentes dann sein, was ja. wir gar nicht so einfach mitkriegen. Ne? Also das ist schon. Das war das Anfang, was ich immer mal getestet habe. Deswegen denke ich auch, dass Gleichrichterbrücken immer irgendwas.. Äh Ganz spezielles noch mit dem. Ja, mir gefallen die auch irgendwie. Ja, die müssen irgendwas, irgendwas äh, muss da sein, wegen was das so gut funktioniert. Weil man hat wirklich keinen Kontakt mit irgendwas. Ja, ja Wir könnten das jetzt auch separat machen. Ich könnte auch noch einen neuen Draht herholen und nochmal wickeln. Wegen Verschwörungstheorien und alles was hier. ja. Ja, Da hängt eine Batterie drauf, <lacht> eindeutig, und wo ich den Lamp ausgeschaltet habe, ist die automatisch <lacht> geklemmt worden, oder was? Nee, wirklich nicht, ne? Nur Ferrit. Und ein bisschen Draht. Mehr ist es nicht. Ha! Nein. Haben wir. Nicht eingeschalteten Zustand. Und wenn ich das jetzt einschalten würde? Tja, 19 Volt. Ja, und wenn ich da heute ans Ende noch mit lang greife? Volt. 22 Volt. 21. So, aber das ist keine das ist bloß, also das ist die Kurzschlussspannung ist wesentlich weniger. Mhm. Sobald ich einen Verbraucher ranhänge, kriegt es übel zusammen. Aber also, da kommst du vielleicht auf 2 Volt, 3 Volt. Mhm, auf mehr komme ich nicht. Aber mal hin. Na, oder? Also ist, ist das Größte, was ich mal hatte, äh, waren, waren 3 Volt. Ich habe dann auch teilweise probiert, äh, im Endeffekt die, die Gleichrichterbrücke anders anzusteuern. Man kann es nämlich auch noch anders machen. Also die funktioniert zum Beispiel äh, auch noch, wenn man, ich glaube. Ich glaube, wenn man das hier miteinander verbunden hat, dann ist es sogar noch mehr geworden. Ja? Jetzt haben wir, also ich greife da bloß ran 24 Volt und mhm. ich loslasse mhm. 21 24, Volt. Also, das ja. bringt schon was, aber das ist irgendwie eine, eine Pseudospannung. Ja, können wir Also, Statisches. das, das zeigt es dir zwar an, wenn ich jetzt loslassen würde, wäre es wieder weniger. Also, je mehr Kontakte das irgendwie hat, dann umso besser wird es. Ja, ja. Wir können mal auf Wechselspannung schalten, da zeigt es uns nichts an, also ist es Akane. Ja zumindest nichts, was hier bei 50 Hertz rumwuselt. So. Ja, gut. Das kann man eigentlich schnell die Tonne treten. Ah. Das fand ich aber auch sehr interessant, dass es halt bis auf, also ich glaube ich hatte mal bis auf 32 Volt oben. Oh. Und äh, hatte halt ja wie gesagt einen Kondensator mal angeschlossen und der war bis 14 Volt dann voll. Aha. Also ich sag mal so noch 5 Minuten oder so. Denke ah. ich es denk nicht probiert. Da ja, müssen halt wirklich mal hier einen Eingang ganz ganz genau messen, ob der sich erhöht oder nicht. Ne? Ja. ja, wir können von mir erstmal einen nachhängen in der Zeit, wo wir sind. Ein ja, genau. Ich habe noch was da, da müssen wir halt mal der Eingangs, also am Anfang mal messen, was drin ist. Eindeutiger Kurzschluss. Jupp. Das ist alles ein zusammengelötet hier. Wie rum anschließen, Ja. Wir machen es einfach mal. Das tun wir, hier ran. Das tun wir hier ran. Und jetzt haben wir im Endeffekt ja auch keine. Jetzt ist auch die Kurzschlussspannung weg. Ah, du musst doch andersrum anschließen? Oder du musst so rum anschließen? Achso, wegen plus minus. Ja. Lass mal gucken, was wir angewöhnt haben. So, jetzt sind wir nicht bei. Ja, es baut sich trotzdem auf ist Ja, ja der lädt sich schon verkehrt rum. Aber nicht so ja. rum, wie er sich laden sollte mit dem ja, dann Elektrolyt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es andersrum auch besser. Keine Ahnung. Besser. Also, ja, wir können ja es auch umdrehen. Ja. ja. Auch ein Elektrolytkondensator lädt sich auch andersrum auf. Ja. 3 ja, Volt. wir ja, können mal drauf hängen lassen, mal gucken, wie, wie er weiter hochkommt. also mhm. ist schon ein bisschen was. Ja. es ist schon ein bisschen Okay, was. machen wir mal mein, mein krassen Test hier. Elektrolytkondensator, verkehrt rum angeklemmt und wird geladen mit einer Schwarzlichtlampe. Hm? Ja, <lacht> wahrscheinlich auch so oft noch keiner gemacht, ne? <lacht> nee, muss man alles mal probieren. Wenn wir, wenn wir das jetzt sogar noch an der Erde miteinander stecken würden hier. Dann würde es noch schneller gehen. Ja, dann haben wir sogar noch mehr. hier ist da. die Erde. Genau, hier haben wir die Erde. Können wir nochmal schauen. Mhm. Ja, jetzt sind wir schon bei 5, 6, 5 Volt. gleich 6. 6 Volt. Ja. So. Lass mal einfach mal hängen, mal gucken, wie weit er hochkommt. 50 Volt ging. Wenn du willst, ich hab bloß hier 5 Euro Ding. Ja. Du hast ein hochwertigeres. Pff, kommt drauf an. Ja, 39,95 glaube ich. Ja. Ja, besser als 5 Euro. <lacht> du kannst du ja am besten an der, an der äh, Gleichrüstung. Ich, mal mal. Ja, ja. ich bin aber kein guter Filmer, sag ich gleich. Ah, es gibt dann so ein Anti-Shake-Programm, kann man nachträglich alles bearbeiten, kein Problem. Ich tue mal hier bitte in und zur Seite schieben. So, mal gucken wo wir sind, ach nee, jetzt haben wir ja Plus und Minus auf der anderen Seite. Ach nee. Ja. Minus 6,06. Und es sinkt, wenn ich das Messgerät dran habe. Ne? Lass mhm. ich im Messgerät das wieder los. Jawohl. Das kenne ich irgendwo her. Das habe ich dann über eine Nacht so ein Kondi auf 320 Volt aufgeladen. Achso. Also 200 Volt in Reihe hatte ich gehabt. Dann habe es über eine Nacht zwischen Erde und Erde, so wie es bei dir hier vorne eigentlich gewesen ist. mit der ja. ah, Und dann am nächsten Morgen, wo ich aufgestanden bin, war er bei 320 Volt. Da ist mir dann gesagt worden, das sind dann irgendwie die, die Scheitelspitzenspannungen von unserem normalen Hausstromnetz. Das hat ja 230 Volt normalerweise, hm. aber unter Spitze hat es angeblich 320 Volt. Hm. Und wenn das durch Induktion dann auf die Erde gelegt wird und du das dann mit einem Kondi abfasst. Dann können das also hohe Voltzahlen werden. Dann kannst du bis 320 Volt ein Kondi laden. Oh. So. Alles ah, ist das haben gebastelt alles, ne? Naja, aber wenn das wirklich mit einer leeren 9 Volt Block geht. Die habe ich jetzt wieder geladen mittlerweile, das ist halt aber. Ja trotzdem, ja ich schnell... habe meinen mit 9 Volt nicht hinbekommen. Ich kann dir ja sogar zeigen, wir haben hier ja, ein <lacht> schönes. Ah, jetzt auf 12 Volt stehen. Gehen wir mal, keine Ahnung, auf 8 Volt. Und dann ist das der Minus. Das ist der Minus. Ja. Das sollte der Plus sein. Da ist wie gesagt die zweite Wicklung noch gar nicht mit dran. Also die. Das ist die, die zweite Wicklung, die ist gar nicht mit dran. Aha. Aha. Also das ist jetzt nur die Powerwicklung sozusagen. die eigentlich nur die Powerwicklung. Aus ja. eine Einstellerei. Ja, passt aber. die ist angeschlossen? Hm. Ah, Strom brauchen wir natürlich. Ja, weil das klingt besser. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt die, die eine Wicklung ich kann sie jetzt einfach bloß nur so ein bisschen hier rausdrücken. Jetzt sozusagen der Minus. Und hier kann ich auch in Plus gehen. Ah. Ja, da man sieht ja, was er zieht. Wir haben äh, 8,1 Volt und 0,1 0,1 2 1 Ampere. Was sieht aus? Blitzt da ordentlich? Ja. Wenn ich das jetzt wegnehme, dann sind wir von der Voltzahl und von der Amperezahl gleich. Ja, es schwankt, aber hm. sagen wir, das sind jetzt 8 Volt. Den auch noch höher. Das ist eigentlich auch schon erstmal eine Adresse. Es schwankt immer zwischen 09 und ja. 012 hin und her. Ne? So, man kann das vielleicht sogar noch ein bisschen schneller machen. Den hier. Manchmal ist es einfach bloß. Ja. Muss ich manchmal ein bisschen selber überlegen. Täuscht ne? sich dann von selbst ein. Ja, der, der tut sich halt. Das ist sehr, sehr weicher Draht, den ich hier genommen habe. Und hier der ist ein bisschen härter. Mhm. Ja, dann hier die, die Litze fein rangebildet. Ist auch eine gute Möglichkeit, Mensch. Ja, wie gesagt, einfach bloß ein U dort gemacht. habe bloß aufgeklebt. Und im Endeffekt mit dem hier, der ist ganz fein. Der, mit dem kann man eigentlich gut einstellen dann. Mhm. Und den auch. Das halt wirklich, es muss aufs, aufs, aufs Mühe genau passen im Endeffekt, wann der schaltet. Ich sag mal bei 8 Volt, wenn wir, wenn wir die erste Spannung, wenn wir die erste noch mit nahe nehmen hier. Ja, dann rennt er ordentlich, ne? Dann hat er bei, bei 8 Volt schon ordentlich, äh aber dann kann man sogar noch weiter runter gehen. Der zieht jetzt schon 80 mA Ne, das ist die, die Zusicherung also das ist sozusagen... Vom, wenn, wenn man jetzt gar nichts drauf hängen würde, wäre das so. Das ist sozusagen der Grund. Aber wenn du dann eine Last dran hast, dann zeigt er das richtig an. Aha. Ansonsten ist das immer so, also als so Können wir jetzt einfach hier mal. Du jetzt mal hier an den.. Das ist sozusagen einfach parallel geschalten. Mhm. Ja, da wird er keiner besser. Und da kann man gar noch ein bisschen runter gehen. bei 7 volt Und jetzt haben wir gleich 6 volt 6 volt so ja, das ist nicht viel eigentlich ne 6 volt Nö. das ist wirklich nicht viel aber was wir auf jeden fall halt noch machen wollten war im endeffekt mal zu schauen Wegen der Batterie. Genau, ob das an den Messgeräten liegt genau oder so, an den Batterien. Ist. Also, ich habe zu Hause ähm, Nickel-Metallhydrid-Akkus, da hat es nicht funktioniert. Da haben wir haben ja vom Libby gehört, dass es bei normalen Batterien funktionieren sollte. Wir müssen jetzt halt mal ranhalten. Du kannst ja dann mal andrehen, ich halte mal ran. Und dann okay, du hältst. Aha. Krass. Jawohl, das ist jetzt. Ja, und wenn du auf 200 Volt schaltest, also die Anzeige auf 200 Volt, dann sieht man noch. Ach du meine Nase! Also passt irgendwas nicht. Nee, da passt nicht. So und jetzt, und jetzt der Spaß. Gucken mal so. Er hat nur ein ja. Plus dran. Ich kann den mal hier daneben legen. Hier ist der Minus. Also scheint es wirklich irgend, irgendwas von dem Messgeräten zu sein. Oh ja! Sind in ne? Uh, ja. Die Batterie habe ich jetzt, bloß mal so die Batterie. Wir können mal gucken, was er an, an Spannung hat. Batterie habe ich jetzt eine halbe halbe Stunde oder so, oder was die jetzt drauf hängen. Ja, verkehrt drin. Ja, ist schon relativ voll. Mhm. Ist schon relativ voll. Ja, nehmen wir mal noch zwei andere Messgeräte mit dazu. Ja. Ne? Das wäre halt jetzt interessant, was die anderen Messgeräte da sagen. Na? Genau. Ja, so, plus so haben wir das messgerät die haben wir gestritten kannst du mal bitte ja das haben wir aber konstant hier. Oder? ja hier spinnen wir nicht rum 926, 928 Mal ausschalten, mal gucken was wir in Ruhe überhaupt haben bei der Batterie Weil ich dachte, vorhin da hatten wir nur 920 gehabt hm, Ja, das, das war Messgerät, mit, was wir das, das war mein Messgerät und was wir das getestet haben Das hier wird genauer sein wo jetzt Zeit. zeigt er an. Ja, das ist ein Millivolt hier Achso, gut Ah ja 9,30, 9,31. Ja, also mit dem Messgerät ist es äh, im Betrieb. Da also geht die Batterie nieder. Also liegt es wirklich am Messgerät. Mit welchem Messgerät man das Ding hier dann durchmisst an der, an der Quelle. Messgeräte, die kommen dann wahrscheinlich durch die Schaltzahl nicht einfach, einfach nicht mehr hinterher. Ah, die sind wahrscheinlich dann. Ja. Die bringen da einfach bloß eine Kauderwelsch zusammen. Oh ja. Und selbst bei Wechselspannung. Also das sind die richtig freie Energiemessgeräte sozusagen hier. Ja, die messen alles. Okay, ja. Also selbst also bei, bei Wechselspannung auf ja. 250, je höher man macht, desto höhere Werte zeigt der einen an. Oh ja, sogar im Hochvoltbereich. Genau. Haha. <lacht> <lacht> ja, aber halt wie gesagt mit den, mit den richtigen Top-Messgeräten, wie ich es mal nenne. Mit denen jenseits der 10-Euro-Grenze. Ja, das sieht man auch, wie es abbaut. Hm. Genau. ja also entbastet entbastet kann man sagen Jawohl. trotzdem transistorloser motor mensch da Mit relativ gut läuft ja, wirkungsgrad her also hat schon ganz schön bums muss ich sagen Den kann man auch so leicht gar nicht anhalten drehzahl kann man hier dran steuern sagen, oder aussteigen. ein schönes teil 4,1 4 Volt 3,9 Ja, 3 ganz 3,9 Ja, jetzt sind wir schon auf einem Handy-Akku Auf einem Handy-Akku Niveau Ja, aber das ist ja sehr langsam <lacht> ne? Das ist ja sehr lang, aber läuft noch Aber für mechanisch oh, die Stromaufnahme die Ja, das ist auch wie gesagt, äh, vielleicht nicht so gutes. Dann gucken, wir, wir können vielleicht nochmal scheiden. Also dass so er nicht zweimal pro Umdrehung schaltet, sondern viermal pro Duell. Da wird der Verbrauch aber eigentlich auch höher dann. Der wird der Verbrauch höher, genau, müsste aber viel mehr Bums dann haben. Bei mir geht es ja darum, irgendwas Transistorloses als Motorantrieb zu machen. Ja, wenn du einen transistorlosen Motorantrieb hast, dann brauchst du eigentlich bloß die Hälfte zu schalten, die Hälfte zu schalten. Hm. Je länger der Schaltweg wird, desto mehr Pumps kriegt du auf Genau, dann können wir dann hier auch noch... Das hier dann so... Genau, also du es im Endeffekt... Dann dass Du dann müsstest halt längere, längere Schaltwege dir einfallen lassen. Aha. Oder halt, das wäre möglich, wenn man im Endeffekt einfach bloß dann eine, eine Platte macht, eine Kupferplatte aus, aus Kupferblech, wo dann im Endeffekt da dran kratzt an der Stelle. Ja, oder dann mit Kohlenkleid das abgenommen. Oder genau. Aha. Oder halt gleich. Da sind wir dann wieder bei unserem Grafit und Kupfer. Also gibt noch einiges zu tun, demnächst Schön. Ja. Ah, 12 Volt, ne? Ja, ne? Cool. Können wir mal das Licht ausmachen, mal gucken, ob wir es vorne sehen. Jo. Ja. Das eigentlich gut. Ja, geil sieht es natürlich schon aus, ne? Da will ich gar keine Transistoren mehr haben. Ich meine, wenn ich jetzt nur wegen der Optik. Wenn ich jetzt höher gehe, mit der Wollzahl, wird er nicht viel schneller. Ah, oh, ist schon bei 14. Ja, das 14. liegt aber daran, dass meine Kontakte einfach zu leicht sind. Und ja, die es dann ja. ab einer Gewissen einfach zu, zu stark wegdreht. Aber für weniger Volt ist es einmal, einmal frei halt. Ne? Ja. Das können wir immer wieder richtig anmachen. Ich den jetzt an halt. Zum Beispiel jetzt hat, haben sich die Kontakte bei mir schon wieder stark verstellt. Da muss man die dann wieder ein bisschen drücken hier. Ja, das schon besser. Ja, dann bringt er gleich, also wie gesagt, umso mehr Geschwindigkeit drauf kommt, umso mehr Kraft kommt auf die laufen dann verstehen die sich mit der Zeit, das ist halt schade. Aber so simpel, so einfach, so geil. Ja.